Servus und hallo beim Not Another Dope Show. Wenn du mich fragst, dann äh, nehmen sich die bayerischen Gefängnisse nicht viel untereinander. Also die haben da nicht viel Unterschied. Vielleicht der Dialekt, ja? aber von der Arbeitsweise her sind sie fast alle identisch. Die Menschen die da eingesperrt sind, müssen ja arbeiten und die meisten wollen auch arbeiten, weil du kannst ja Geld verdienen ein bisschen und äh, sitzt nicht die ganze Zeit auf Zelle und wirst irre, sondern du hast Bewegung und kannst äh, Interaktion mit anderen haben, kannst dich unterhalten und hast auch Möglichkeit, Geschäfte zu machen, ganz klar. Jetzt ist es halt auch so, dass es bestimmte Produkte gibt, die man als Gefangene ausgehende kriegt, die andere Gefangene gerne haben würden. Zum Beispiel, wenn man in der Küche oder in der Bäckerei arbeitet, hat man Zugang zu Zucker und Hefe. Vor allem Hefe ist sehr interessant, zum Alkohol herstellen. Und Zucker auch. Wer will schon gerne seinen Zucker selbst zahlen, wenn sonst ihn haben kann? Dann ist es auch meistens so, dass die Hausarbeiter, die Gärte, Kosten sind. Als Hausarbeiter bist du nicht immer auf Zelle, sondern kannst auch draußen und mit einem Flur muss geputzt werden, wenn es da werden geputzt, dann kannst du mit den anderen Hausern rumsitzen in der Küche quatschen, während die anderen Gefangenen, die nicht arbeiten, auf Zelle sind. Es gibt ja welche, die kriegen Sozialhilfe oder Hartz IV, weiß ich nicht, was das heute ist, damals war Sozialhilfe. Die sind halt nicht arbeiten gegangen und die sind 23 Stunden in dem Loch drin. Die kommen einmal eine Stunde in den Hofgang raus und beim Ein- und Ausrücken der Arbeiten denn bei der U-Haft kurz ja, und bei der Strafhaft, da ist halt dann schon auf eine Stunde oder zwei ja, die Häuser drin. In Bernau zum Beispiel sind sechs Häuser und in jedem Haus sind zu. Und da ist dann ein Beamter drin für drei Stockwerke, und da sind, da sind ja die ganzen anderen äh, Gefangenen, ein paar Hausarbeiter sind noch da, die auch Gefangene sind und äh, ja, man ist ja auch feindlich friedlich, man will ja bloß zur Zeit runterreißen und dann raus aus dem Gefängnis wieder. Die meisten haben gesagt, sie waren auf Endstrafe, ja, du hinterhältst dich da plötzlich mit Menschen, äh, wo du niemals auf die Idee gekommen wärst, dass du die kennst, äh, dass du mit denen reden würdest. Weiß ich nicht, die haben halt dann niemanden überfallen, aus irgendeinem blödsinnigen Grund heraus, angetrunken, äh, Hemmung weg und, ja, blödsinnige Sachen halt eigentlich, weißt Die meisten sitzen da, weil sie mit ihrem Leben nicht so umgehen können, wie der andere auch. Das, wenn man Arbeit verdient, reicht hinter vorne, für Familiengründung sowieso nicht. Ähm, Auto und Statussymbole, das Ganze das kostet alles Geld. Du verdienst aber nicht genug. Versuch doch mal in München ohne Ausbildung <lacht> Fuß zu fassen. Du kannst ja nur irgendwo außerhalb im Dorf leben weil du dir die Miete innerhalb von, von, von München gar nicht leisten kannst. Was machst du denn jetzt aber, wenn deine ganzen Freunde da leben? Da musst du ja irgendwie schauen, dass du irgendwie, weißt, ich meine damals in den 80er und 70er, da haben sie mal per Perlach aus dem Boden gestampft und haben viel gemacht, damit man einkaufen kann, dass der Familien leben können, dass der Kinder Spielplätze haben, aber für die Jugendlichen haben sie gar nichts gehabt. Irgendwie. Also, uns hat, also ich war ja damals Jugendlicher, hatten sie vergessen. Und dann hieß es plötzlich, wir werden eine, eine Null-Bock-Generation. Weil halt die, die Leute alle äh, dauernd und einer Angstatmosphäre gelebt haben, ein bisschen. Ne? Ständig hätte irgendwas mit Russland passieren können und dann äh, Atomkrieg ausbrechen. Jetzt müssen wir uns das die ganze Zeit glauben lassen, dass das so ist. Dann gab es die RAF, die da äh, ständig in der Zeitung stand und die sich wohl in solche Hochhäuser verstecken und man wusste nicht wo in Deutschland und hätte genauso gut in der sein können. In genau solche Häuser mit Tiefgarage. Und ja, was haben Jugendliche da gemacht? Wir haben geklaut, den die durch die Läden und haben da Sachen gestohlen. Und es haben uns die Größeren vorgemacht als Kleinere. Also, ich war ja dann irgendwann aus dem Spielplatzalter raus, aber noch kein Jugendlicher, sondern da warst du irgendwo zwölf Jahre oder so. Und die Großen, da wo man sich dann halt hinorientiert die haben gesoffen, die haben geschlägert, die haben gekifft, die haben äh, Zeug geklaut. Und ab und zu war dann mal einer von denen mit ein paar Jüngere unterwegs und dann haben sie, haben sie halt uns halt benutzt für einen Sparschwein klauen aus dem Laden raus, wo das Trinkgeld drin ist oder so ein Blödsinn. Weil, Sachen, die man eigentlich als Kind gar nicht machen würde wahrscheinlich. Aber die Großen haben es einen abgemütigt, sag ich jetzt einmal, was ich es lustig fanden. Wenn man älter wird, und irgendwann man, merkt man ja sowieso, was zu passiert und dann hat man auch auf, da hinzugehen und geht da weg. Aber es hinterlässt Spuren. Ja, und dann, wenn es dann kein Jugendheim und nichts gibt, oder es gab eines oder zwei für ganz neu und äh, da waren ein paar Schlägertypen drin, ich sag jetzt auch nur von Arbeiterfamilien, die Söhne und Töchter, äh, mehr die Söhne. Einige davon waren an der Sonderschule und äh, Schlägerhalter, die haben jetzt zum Beispiel Türken oder so nicht zugelassen in diesen 13 -Heim. Das bin ich aber mit Türken, Griechen, Italiener und alles Mögliche groß geworden. Das heißt, so ein äh, Multikulti hat da richtig funktioniert bei den Kindern, auf jeden Fall. Die Eltern halt nicht, weil die den ganzen Tag in Arbeit waren. Wie sollten die sich da, der halt mit den Kollegen. Ja. Aber wir Kinder, wir waren echt, wir haben untereinander gespielt, sind in die verschiedenen Wohnungen gewesen und haben halt da mitgegessen und gemacht und getan, sind eingeladen worden, tralala, alles Mögliche. Jetzt kommst du aber dann in so ein Freizeitheim her und da akzeptieren die bloß Deutsche oder so immer, ich ich ein, ein bisschen oder was, was so der Scheiß da, ja, und irgendwann einmal sind wir halt dann groß genug gewesen, dass wir halt da doch rein haben können, ja. Dass später da drin Drogen verkauft worden sind, das hat nichts mit Ausländern zu tun gehabt, sondern mit einer Perlach, ja, einfach. Ja, die Leute waren dann immer älter und wie ich schon gesagt habe wenn über in so einer Schule bist, wo die Lehrer hoffnungslos überfordert sind und die äh, Schüler, die ein bisschen besonders äh, geführt können, nicht geführt werden, dann kann da nur Blödsinn rauskommen. Weißt, ich habe mich nur unterfordert gefühlt und habe halt keine Lust gehabt zum Lernen. Und dumm bin ich nicht, aber irgendwie wollte ich halt nicht. Und pff, erkannt worden ist es halt nicht. Es ist zu viel Stress. und Nee, komm, ja, guck mal einfach weg. So eine wegschau -Mentalität. Damals durftest du mit 16 Jahren Zigaretten rauchen, nikotinsüchtig werden. In der Schule gab es auch eine Ecke für die letzte Klasse, weil da waren einige ja schon 16, die durften da stehen. Es wäre ein leichtes gewesen, für einen rauchenden Lehrer sich da dazuzustellen, aber nein, haben sie nicht gemacht, sodass da welche schon gestanden sind, die halt 14 und 12 waren und so das Rauchen angefangen haben. Weißt du? Zu meiner Zeit hieß es, in, in deutschen Schulen wird gedealt und da gäbe es Cannabis. Hat es alles nicht gegeben. Zigaretten hat es gegeben. Nur Zigaretten. An unserer Schule gab es einen einzigen Kiffer. Und Simon hieß der. <lacht> und der war halt schon ein bisschen älter, der war immer sitzen blieb oder sowas und ist deswegen bei uns in der Klasse gegeben und hat halt gekämpft. Aber er war der einzige und hat, hat jeden, der es mitbekommen hat und ihn angesprochen hat, abgeraten davon. Ich habe gesagt, das ist alle noch zu jung, macht es das nicht, wartet jetzt bis aus der Schule raus als Wenn. Und ja, bei mir hat halt dann angefangen, mein Kiffen, äh, ein Jahr nachdem wir den ganzen Kumpels angefangen haben. Wir waren immer im sudermann zentrum da saßen wir immer rum, da war wir so eine Dicke. Und da gibt es noch einen anderen Ort, der heißt Teerplatz. Und von dort äh, waren halt auch immer so minderbemittelte Köppe dabei und immer Schlägern und sowas. Und auch normale Leute. Aber da waren gar keine Mädchen. Warum nicht? Weil die halt als gewalttätig verrufen bekannt waren. Bei uns waren jede Menge Mittel. Warum? Weil wir mit waren zu den anderen Menschen. Mit Menschen. Wir haben ja halt nicht dauernd geschlägert oder überhaupt mit irgendjemanden gestritten. Dann kam mal der Tag, wo die rüber sind und sagten: hey, wir möchten jetzt mit euch äh, zusammen abhängen, ihr habt das Mittel, so also wie und bla bla bla. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind ja nette Leute, haben halt dann aufgenommen. Die Wahrheit ist, die waren gar nicht so. Da waren vielleicht halt zwei dabei. Und dann waren noch drei, vier, die haben sich dann immer mit reinreißen lassen von eben diesen zwei Idioten. Und das haben wir halt alle, diese zwei die, die ganze Zeit unter Kontrolle halten wollen. Oder auch haben wir auch. Wenn man Blödsinn gemacht, wie Armin zum Beispiel, von dem habe ich auch schon mal erzählt, über zwei Meter groß, ist unten in der Tiefgarage in so einem Lichtschacht drin, gebückt mit der auf, und einer Horrormaske auf, immer wenn einer vorbei ist, dann hat einer <lacht> in dem Augenblick, das Ding hochgerissen. Gemacht, weil der halt so groß war, niemand hätte damit gerechnet, dass irgendeiner in diesen Lichtschacht reinpasst und auch noch einen Deckel hochheben kann und der Kopf schaut raus. Der war ja halt groß genug. <lacht> das war so lustig, die Leute sind schwarz laufen. Wir haben nicht halt blöd gelacht und nur ein einziger ist halt ein bisschen schlecht draufgekommen und hat dann mal richtig Stress gemacht und dann hinhaben müssen und einen beschützt, damit er dann nicht so einen Riesentrama macht. Aber dann haben wir schon nicht zu Tode erschreckt. <lacht> ja, und dann haben es auch noch so andere Gags gegeben, wie ganz normal auf der Straße gehen, zu dritt oder so, und plötzlich auf den Boden fallen und so tun, als wäre so epileptischer, anfangen, wieder aufstehen und mal weitergehen. Das wäre nichts gewesen. Einfach nur, um Leute zu schocken oder zu erschrecken. Halt. Das war halt unsere Art und Weise, äh der Zeit zu vertreiben. Ja? Weil es gab halt einfach gar nichts. Internet gab es noch nicht, Handys sowieso nicht. Festnetztelefone gab es nur mit Kabel gebunden, da kannst du da nicht äh, mit, mit Funk. Da, Telefonzellen hat es gegeben äh, und das war's. Weißt du? Da kam Hasch natürlich ger gerufen, als das aufgekommen ist. Es hat vielleicht vier Wochen gedauert, dann waren wir per noch überflutet. Überall gab es, jeder hat Leute gekannt, alle haben es schon mal gekürzt, jeder hat es probiert. Ständig gab es irgendwo Kreise, wo sie Leute getroffen haben und dann einen geraucht haben. Aber das war dann auch die Zeit, wo sich das alles zerlaufen hat. Weil natürlich gab es welche, die gesagt haben: Auf keinen Fall möchte ich Cannabis konsumieren. Und mich nervt es, dass es ihre ganze Zeit macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen: Das ganze Zeit kam wahrscheinlich daher, dass halt immer, wenn einer zur dazu, Klinik dazukam ist, erst mal was rauchen wollte. Und dann haben wir halt immer wieder einen geraucht. Und dann ein ist es gegangen, der nächste ist kommen und dann haben wir wieder eingeraucht. Und ähm, dass es ein bisschen hemmungsloser alles war, das liegt natürlich daran, dass es auch äh, bei diesen Problemfällen, dass es denen geholfen hat. Äh? Der eine, der daran geschlägert hat, der hat 100%ig ADHS gehabt. Also ich kenne ja heute Leute, die ADHS haben und die Verhaltensweisen sind schon ähnlich, aber hat man ein krasser drauf. Er war jünger und hat keine Medikamente gekriegt. Ähm, tja, aber er hat es drauf gehabt, alle möglichen Um sich herum äh, zu vereinnahmen und dass die da im Hinterherlaufen mitmachen, was er da gemacht hat. Aber ich will mich natürlich jetzt nicht frei reden, weil ich bin dann irgendwann neugierig geworden, so mit 18, 19, und hab dann halt Mal ein Öl rauchen wollen, weil sie alle Öl geraucht haben. Und dann habe ich mit dem Peter und mit dem Jan so eine Hartöl geraucht. Und nicht einmal Hanföl, weil wir gar keine Ahnung gehabt haben. Ja, und dann hat uns hat dann erklärt, was, was denn Öl. Die haben sich alle beömmelt, dass sie es gehört haben. Und dann haben wir uns halt eben das erste Mal Arsch besorgt. Da muss ich drüber lachen, aber. Damals gab es auch so diese Gerüchte, dass die Fäden in Bananenschalen drin sind, dass die, dass die turnen. Das war einfach nur so ein blödes Gerücht, aber trotzdem hat es jeder mal probiert. Und dann haben wir angefangen, irgendwelche äh, Palmenblätter und äh, Zimmerpflanzen durchzuprobieren zum Rauchen. es ehrlich sagen, nichts <nix> davon turnt. <lacht> aber probiert haben wir es. Ja, das Verbot habe ich gleich beim. Ersten Mal nicht verstanden. Ich habe nicht verstehen können, wie man sowas verbieten so kann. Und es war ein richtig krasser Turner, also der war richtig heftig. Ich habe Lachkrämpfe gehabt vom Allerfeinsten. es also war ein Joint, der hat den ganzen Abend gereicht. Nicht wie später, da wieder sein eigenen. <lacht> Aber ja, das war halt die Zeit damals. Das Hasch war gut, das kam direkt aus Marokko, aus Afghanistan und Pakistan. Zu der Zeit gab es noch keine Taliban, die haben da keine Krieg geführt, die haben da alles selber machen können. Das hat sich alles verändert, als dieser Scheiß Reagan den Krieg war on Drugs, und die nächsten War und Drugs, als die angefangen haben, da in Afghanistan Kriege zu führen und dann Pakistan und so weiter. Das ist schlechter geworden, teurer geworden, gestreckt. Zeit, dann gab es gar nichts mehr von dort, dann gab es nur marokkanisch. Und äh, Gras gab es so gut wie gar nicht. Ja. Wenn Sie mal erzählen, von wegen des Cannabis wäre früher schwächer gewesen als heute. Das ist einfach gelogen, weil Harz konzentriert ist, auch wieder stärker, hat mehr THC. Und wir haben nur Hasche und Öl auch sonst nix. Gras ganz selten, erst sehr viel später, als der Skunk aus Holland gekommen ist. Das war aber dann schon äh, 6, 87, 88, so was die Zeit. 1987, 1988, diese Zeit war das. Und das hat sich auch hat auch eine Zeit gebraucht, bis sich das verbreitet hat. Ich habe es in Bayern schon geraucht, da haben sie noch nicht immer alle in Holland gekannt. Weil halt die Deutschen immer wieder da zu so diese Hotspots fahren und dort einkaufen und dann das in Deutschland verscheuern. Äh, ja, hat halt einer das mitgebracht und dann habe ich es kundgekannt. Und als ich dann einmal, in, äh, wo war ich denn da? In Utrecht, glaube ich, war ich am Bahnhof. Und dann sieht das einer und fragt, was ist das, was du da, was du da hast? Und ich sage, ja, Gras das kann man. nicht. Er sagt, und sollte man sein. Das waren natürlich Stöckchen und Samen und Gebröselt. Dann sage, ja, dann fahr doch mal nach Rotterdam oder nach Amsterdam. Und dann gehst du zu Sensi und dann kriegst du das. Sensi Kaffee oder Sensi Smile gehört zu Sensi Sieb natürlich. Und die haben damals schon diese Samen angeboten, die sie heute anbieten und haben es auch schon fertig, das Gras davon verkauft in ihren Leben. Und das kannte der gar nicht. Das war natürlich ein geiles Feeling, wenn du das so hast. Boah, Alter, kennst du kennst das noch nicht, du lebst doch in der Steinzeit. <lacht> so habe ich mich das gefühlt, dass der Erste mir mal Dabbing gezeigt hat. Ich so, boah Alter, was ist das denn? Und wie ein Shepard, weißt du schon, dachte, es geht nicht noch mehr, aber es ging halt dann doch noch mal mehr. Und heute muss ich sagen, ja, ohne der Prohibition, ohne dem Verbot und diesen Versuch, das Ganze zu unterdrücken, wäre ich wahrscheinlich auch kein Aktivist geworden. Ja, weil, jetzt springe ich mal mit dem Thema kurz, kurz zu dem Aktivismus. Als ich das erste Mal davon gelesen habe, dass es einen Deutschen Handverband gibt und die ersten Videos von ExzessivTV auf YouTube gesehen habe, dachte ich mir, hey, da gibt es doch noch mehr Leute, die so denken wie ich, die es gern legal hätten. Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gekifft. Habe es doch Zufall gesehen, hat aber schon mit meinen Schmerzen zu tun. <lacht> Dann wurde ich auch Mitglied im Deutschen Landverband und habe trotzdem nicht geklappt. Aber ich habe mitbekommen, dass dieses Verbot halt immer noch da ist, immer noch Leben zerstört, Existenzen kaputt macht und gleichzeitig beim Alkohol äh, pff, das Bekämpfen auf Zeit geschoben wird, wird wirklich alles nur so halbherzig. Und beim das es eigentlich überhaupt keine vernünftigen Gründe gibt, das verboten zu halten, außer den Amerikanern im Arsch zu kriechen. Und das machte die CSU. Ja? Die sind ja bis zu den Knöchel, stecken lieber den Amis im Arsch drin. Und ja, es kann gut sein, dass das der Grund ist. Die gucken halt, wenn sie dann, dann rauskriechen aus dem Arsch, damit sie sehen könnten, dass die Amerikaner langsam legalisieren. Aber da stecken den Arscher glaube wieder, wieder glaub rein. Oh, meine Brauereien, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Früher oder später wird es kommen, hey. Heißt er. Aber die Freien Wähler sind ja genauso wie die Gestrigen. Die leben ja alle auf ihren kleinen Steinchen, kurz vor den Alpen, und bilden sich ein, sie sind ein Bollwerk gegen den Rest der Welt. Oder wenn die Meeresspiegel weiter so steigen, dann sind bald mal alle da in diesem kleinen Gebiet. Das wird sehr eng da, auch in der Schweiz und Österreich. Deswegen muss man jetzt was unternehmen, aber das ist ein ganz anderes Thema, darum geht es ja mit. Mir geht es darum, dass endlich kann das legalisiert werden muss. Ja. Gerade im Moment fahren die Prohibitionisten immer wieder so richtige schwere Geschütze auf, kramen ständig irgendwelche Suchtklinikleiter vor die, vor die Linse, alle mit der Schnapsnase und die großen Ohren, die dann irgendwelche klugen Sachen erzählen, die ja, sich toll anhören. Und man muss halt ein bisschen länger sich das im Kopf rumspucken lassen, was die da gerade gesagt haben, damit man dahinter kommt, dass sie eigentlich wieder so einen blödsinnigen Panikmacherei-Scheiß erzählen. Naja, ah okay. heute geht es mir nicht so gut. Merkt ihr, ja, das Video ist halt nicht so besonders, aber tut mir trotzdem nicht erleichtert.